Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Sofort nach der Beerdigung habe ich den Rolli meines Bruders auf ihn haben gestellt. Ich brauchte einfach etwas, das mich wieder zum Lachen bringt. Nach dem Tod unserer Mutter. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Schaut mal auf Mabacher, meiner Facebook-Seite, vorbei. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Nicht vergessen, lachen, macht lustig,